War das jetzt eins oder zwei? Ah, eins oder zwei. Leute, was geht ab, guys? Ja, guck wieder mal hier. Und willkommen zu diesem neuen Video. Ihr merkt jetzt bestimmt, dass ich leiser rede. Das liegt daran, dass meine Eltern gerade schlafen und es ist gerade drei Uhr nachts. Ja, es ist 3 Uhr nachts. Äh, gut, seht ihr, ist nicht 3 Uhr nachts. 3 Uhr nachts. Und wieso bin ich jetzt eigentlich wach? Ich muss jetzt noch Hausaufgaben machen. Super, ich habe also noch vier Stunden circa Zeit, um Mathe-Hausaufgaben zu machen. Kein Bock auf das. Ich glaube, jeder von euch kennt diesen Moment. Jeder geht einfach nach der Schule chillen, irgendwo hin. Der guckt aufs Handy und in den Klassenchat fragt nochmal nach, ob Hausaufgaben sind oder nicht. Und was ist da los? Hausaufgaben sind auf. Ich will jetzt niemandem die Schuld geben, aber das ist einfach richtig traurig, wie man einfach alles vergisst, wenn man so richtig chillen möchte. Also wie gesagt, es ist jetzt drei Uhr nachts und ich bin seit heute... 12, nee warte mal, um 7 Uhr aufgestanden circa, das heißt ich bin schon 20 Stunden wach. Übrigens, das nächste Video wird die Hashtag Kona Challenge sein, die kommt eigentlich in einer Woche, tut mir leid, die ist sehr aufwendig, aber das ist ein kleines Update. Also tut mir jetzt wirklich leid, dass ich so sprechen muss, weil einfach meine Eltern da und sie wissen gar nicht, dass ich hier wach bin, obwohl die sehen es dann ja, das Video. Leute, seht ihr das hier? Ist das X hoch 2? Schreibt das mal in die Kommentare, obwohl es dann eh schon zu spät ist. Und um mich nicht einpennen zu lassen, werde ich auch das hier essen, beziehungsweise habe ich schon. Das sind jetzt so welche Trüffel, da ist übelst viel Kakao drin, deshalb. Außerdem habe ich noch Mars Limited Edition Brownie. Also Brownie heißt viel Schokolade. Boah, Alter, das ist krass. Auf jeden Fall, wenn man 10 von diesen Mars-Brownies isst, dann wird man 5000 Kalorien erreichen. Und das ist so viel, wie ein normaler, erwachsener Mensch an einem Tag verarbeiten kann. Und hier sind 5 und ich bin nicht mal erwachsen. Also Schnupfen ist immer am Start. Übrigens, Leute, ich bin Taschentücher-King. Das wird nämlich im nächsten Video bewiesen. Das ist echt viel. Auf jeden Fall musste ich mir gestern einfach mal 1,3K Taschentücher. Und im nächsten Projekt seht ihr die alle. Markus schläft noch. Markus! Markus, wach auf! Gleich kommt das Gespenst. Na gut, dann penne ich. Übrigens, ich war auch so ein ähm, Festival für Multimedia Interaktiv, also Leute, die halt Video machen und so weiter. Und das lollige Jemand wollte eine Unterschrift von mir. Jetzt habe ich so eine 3D-Autogrammkarte. 3D, 3D guck, 3D! 3D, das ist kein Titel! Wie ihr seht, ich nehme gerade fast eine halbe Stunde auf. Hier zwei Sternchen. Seht ihr das? Und hier unten steht dann schokoladige Candycreme mit dunklem Karamell umhüllt von Milchschokolade. Soweit ich das jetzt verstanden habe, ist da nicht mehr Schokolade drin, sondern einfach mehr Farbstoff. Die haben einfach nur das Schwärzer gemacht, damit es schokoladiger aussieht. Ist es aber nicht. Was bringt das? Das ist nur ungesund. Aber es schmeckt wenigstens. Ich konnte mir auch eine Cola holen, aber... Ich leider vergessen und natürlich ist es bisher nichts passiert, aber es, es kommt irgendwas richtig krasses. Ja, ich habe in meinem Haus einen Geist gesehen. Bleibt dran bis zum Ende, dann seht ihr ihn. Und da gibt es so eine Art Laufband, dann bringen die halt jeden Inhaltsstoff in so einen riesigen Kanister. Wisst ihr, was auf fast jedem Kanister ist? Ein Totenkopf. Ich meine, die machen da so ein Zeug rein, einfach Farbe. Die machen einfach eine Edition, wo man sie denkt, es ist. Gesünder oder es ist leckerer, wenigstens. Ja, ist es aber nicht. Es ist einfach nur mehr Farbe drin. Stellt euch das mal vor: Ihr trinkt die Cola. Wieso ist die schwarz? Weil die einfach so eine Farbstoff-Dings da rein kippen. Es ist auf jeden Fall Zeit vergangen und ich weiß nicht, wo der Geist bleibt. Er sollte noch um 3 Uhr morgens kommen. Das war sein Termin. Das ist einfach Wahnsinn. Wieso kommt denn keiner? Wieso kommt er nicht zum Termin, ja? Hat er keine, keine Zahnarzttermine, ja? Der muss doch irgendwann mal als Kind, äh, so, der muss doch irgendwann mal was erlebt haben. Das, das geht doch nicht einfach so, dass der einfach keine Termine hatte, das funktioniert doch nicht, wenigstens in der Schule, ja? Gestern hatte ich einen Termin und der hat einfach nichts. Leute, er hat bestimmt die Hausaufgaben auch um drei Uhr nachts gemacht und einfach einen Verweis bekommen. Geile Story, ich habe mal mit einem Polylux einen gemacht und direkt auf dem Polylux zersplittert und kein Verweis. Ich sag's euch, der muss doch jetzt mal kommen, dieser Geist. Es ist einfach irgendwie dumm, ne? wenn jemand nicht zum Termin kommt. Wow, wow, wow, chill, chill, mach mir jetzt nichts. Ja, chill, okay. Also, komm, Das war ein random Video. Kommentiert irgendwas, damit ich immer noch weiß, dass ihr aktuell seid. Ich werde jetzt meine Hausaufgaben zu Ende machen. Für mich sind es jetzt natürlich drei Stunden ohne Schlaf. Und mit guter Mathematik, saftiger Physik, saftiger Chemie. Aber für dich ist es viel einfacher. Klick einfach mal hier drauf. Hier kannst du einfach vorspulen. Für dich ist es nur ein Klick entfernt. Wenn ihr ihn hier noch nicht seht, dann wartet einfach mal noch eine Woche. Dann ist es hier. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Beziehungsweise bis jetzt in drei Stunden. <lacht> Aufgepasst. Hier könnt ihr abonnieren. Und Tschüss. <lacht> Man kann jetzt nicht drei Stunden vorspulen im Leben, das wäre natürlich schön. Der Huber begleitet euch. Haut raus und tschüss.